Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unterwegs mit. Mein Name ist Sebastian und ich treffe heute einen Mann, der sich mit Taschen wirklich auskennt. Sven Oliver Pink, einer der Gründer von Font Off, äh, besser bekannt Ergo Bag. Das sollte wirklich jeder kennen. Und da es hier ja wirklich um Packen geht, werde ich ihn heute einfach mal fragen, wie er eine Tasche packt, wenn er auf Geschäftsreise geht. Kommt mal mit. Hey, moin Sven. Willkommen. Wie geht's? Sehr gut. Komm rein. Heute geht es nach Berlin. Ah, okay. Ja, zum deutschen Gründerpreis. Das heißt, was machst du gegen Verknitterung? Hast du da spezielle Rollen- und Falltechniken? Äh, ja, ähm, dafür haben wir bei Saisen hier diese fantastischen ähm, Packhilfen entwickelt. Und zwar ähm, kann man die erstmal auf Volumen bringen mhm. und erstmal großzügig packen und dann sozusagen vakuumieren. Was magst du an Berlin? Bist du öfters in Berlin? Und wenn ja, wo treibt es sich da in der Regel hin? Ja, ich bin wahnsinnig gerne in Berlin. habe auch mal drei Jahre in Berlin gewohnt äh, in Mitte und habe dementsprechend so meine Orte, wo ich äh, besonders gerne noch mal vorbeischaue. Irgendwie ist das die Metropole in Deutschland, wo ähm, einfach extrem viel passiert. Und reist du denn immer mit relativ kleinem, überschaubarem Handgepäck oder, oder bist du ja. auch der Typ, der mal mit äh, großen Koffern unterwegs ist? Selten. Also, das wäre schon eher ein privater Urlaub ähm, oder vielleicht eine, eine Reise nach Vietnam. Wir produzieren äh, unsere Rucksäcke in Vietnam und das ist natürlich schon ein längerer Trip und da brauchen wir noch ein bisschen Platz, um Sample äh, mit nach Vietnam zu nehmen und vor allem aus Vietnam wieder zurückzunehmen und da habe ich schon eher Volumen. Wir reden jetzt von einer Übernachtung, also du bist einen Tag unterwegs. Das bedeutet, du hast dein Casual-Outfit für heute, das hast du am Mann. Dann wirst du für die Verleihung deine schicken Sache und für die Rückreise hast du auch nochmal ein Outfit. Für, meine, für die Rückreise ziehe ich wieder das gleiche an. Okay. Das ist auch ein T-Shirt aus unserer Kollektion von Funktion Schnitt. Das ist aus Merino. Merino nimmt keine Gerüche an. Und dementsprechend finde ich das zum Reisen immer ganz angenehm. Das ist auch klimaneutralisierend. Das heißt, wenn sind... Wenn der Bahn mal warm wird, dann kühlt Merino. Wenn es im Flieger mal kalt wird, dann wärmt Merino. Okay. Und es nimmt wie gesagt keine Brüche an. Und so ist es eigentlich das perfekte Reisematerial, das perfekte Reiseshirt. Also was darf definitiv auf einer Reise nicht fehlen? Wo würdest du, wofür würdest du wieder umdrehen, wenn du es ausnahmsweise vergessen hast? Also was mir schon schwer fallen würde, wäre ohne Laptop zu reisen. Mhm. Den schleppe ich eigentlich überall mit hin. Ich war auch gerade beim Burning Man Festival hatte auch meinen Laptop, dabei. habe ihn natürlich nicht gebraucht. Und auch immer meine Kladde dabei. So, wo ich einfach meine ganzen Gedanken niederschreibe. Okay, also eigentlich umso erstaunlicher, was alles in den relativ kleinen ähm, Rucksack hier passt oder in die relativ kleine Tasche. Du hast alles dabei, jetzt fehlt eigentlich nur noch der Gründerpreis. So, wie kommen wir jetzt zum Hauptbahnhof? Äh, für gewöhnlich machst du das wie? Ich habe uns einen Drive Now gebucht. Ah, okay. Wir sind äh, auf dem Weg zu, in die vermeintlich gute Stadt Deutschlands, Berlin. Ähm, Bevor es dann für dich zum Gründerpreis geht, wie sieht äh, dein Tag in Berlin aus? Ein typischer ähm, Aufenthalt in Berlin: Hast du bestimmte ähm, Restaurants oder Cafés, die du ansteuerst, äh, Konzeptstores oder sonstige Sachen oder lässt du dich in Berlin einfach übertreiben, bis es dann zum Termin geht? Ähm, ja, es gibt so einen ähm, Falafelladen in der Nähe von vom Hauptbahnhof, den ich äh, doch häufig gerne ansteuere, wenn man dann so vier, fünf Stunden mit der Bahn gefahren ist, so dann ist mal der erste Hunger gedeckt, ne, bis, bis es dann irgendwann zum Dinner geht. Ähm, La lafla lafla heißt der, ähm, das ist eine Oranienburger Straße, da gehe ich mal ganz gerne hin. Dann kommt es ein bisschen auf Anklage. da gibt es ein paar Konzeptstools, die ich gerne besuche, was auch so ein bisschen Beruf ist, ne, weil okay. ich schon mir auch anschaue, was, was machen andere Marken, was, wo geht es gerade so hin. Ähm, ja, dann bin ich sehr konzentriert. Dementsprechend äh, habe ich so meine vier bis acht Galerien, die ich gerne mal besuche, je nachdem, was sie gerade ausstellen. So, also ursprünglich Font of Bags. Das war äh, die erste Firma. Dabei ist es ja nicht geblieben. Mittlerweile heißt sie nur noch Font of. Und äh, kleine Englischstunde. To be Font, habe ich mir sagen lassen, ist nichts weiter als äh, in etwas fanat sein. Was ja im Prinzip schon das Allerschönste ist. Weil wenn man etwas fanat ist, dann ist Leidenschaft irgendwie auf alle Fälle in der Tagesordnung. Ja, genau. Also Wir haben uns sozusagen einen Namen geschrieben, dass wir nur Dinge machen wollen, hinter denen wir wirklich stehen, wo wir fanat sind, wo wir begeistert von sind. Und am Anfang hieß die Firma Ergoback, wo wir mit Schultaschen angefangen haben. Dann irgendwann kam die zweite, dritte, vierte Marke dazu. Und ähm, ja, da haben wir uns äh, gemerkt, dass wir immer, wenn wir Dinge machen, die wir nur des Geldes wegen machen, die wir nur wegen Marktorientierung machen, wo wir vielleicht MeToo-Produkte machen, weil andere das gut verkaufen, dass das immer Bauchlandungen waren, dass wir es immer wieder einstellen mussten, dass das nie richtig lief und immer, wenn wir irgendwie mit Begeisterung etwas angegangen sind, äh, mit leuchtenden Augen dann auch in den Handel zum Kunden gegangen sind, dass das dann immer erfolgreich war und ja, deswegen jetzt äh, Front Off. Schwer verheimlichen. Wir sind hier in einem ziemlich schicken Design- oder Boutique-Hotel gelandet. Ist das etwas, was ähm, deinem absoluten Geschmack entspricht und wie du dich auch verhältst, wenn es ums Hotelbuchen geht? Oder bist du eher so der Typ für, für Ketten und gar nicht so ein Designhotel? Fünf Stellen nicht, aber Design ist mir schon wichtig. Ich, mein, äh, ich beschäftige mich jeden Tag damit, Marken aufzubauen und äh, ja, versuche Designprodukte zu verkaufen. und äh, da ja, da brauche ich auch Inspiration. Mhm. Aber Sandra Sven, was hältst du eigentlich so von extravaganten Dingen im Zimmer, wie zum Beispiel eine Badewanne mit einem Raum? Ähm, das ist mir zu viel, aber was ich wirklich brauche, ist äh, ein Bett, was wirklich komfortabel ist und irgendwie ein bisschen Platz, um Koffer auszubreiten und äh, ein gutes Frühstück. So, das, äh, das ist mir wichtig. Richtig geil, hier ist übrigens die Bar. An der fehlt wirklich überhaupt gar nichts, aber gibt es denn irgendwas, von dem du sagen würdest, das nervt dich so nahezu bei jedem Hotelaufenthalt? Wo ich schon häufiger drüber stolper ist, so Ein- und Auscheckprozesse. Mhm. Also manche Hotels kriegen es ja relativ schnell hin, die sind irgendwie vorbereitet, die wissen wer kommt. Und äh, die wissen auch, dass man am nächsten Tag geht und haben die Rechnung fertig oder schicken sie äh, schnell per E-Mail. Aber ab und an warten, man äh, muss Dinge ausfüllen, muss sie so zum wiederholten Mal ausfüllen, obwohl man schon mal Gast war. Also, da habe ich schon wenig Verständnis euch. Jetzt kann ich verstehen. Gibt es aber auch eine gute Lösung für. Man könnte an diese Bar gehen und sich dieses Dilemma einfach schön trennen. Ja. Also, ich würde dir jetzt einfach mal äh, viele, viele Fragen in einem sehr staccato -haften, äh, Ton vortragen. Und du darfst einfach so schnell antworten, äh, wie du kannst. Am besten mit Ja oder Nein, entweder oder schwarz oder weiß. Wir fangen mal an. Also, Reisetasche oder Koffer? Rucksack. Fenster oder Gangplatz? Fenster. Bar oder mit Karte? Cash. Taxi oder öffentliche? Öffentliche. Room Service oder Restaurant? Restaurant. Touribus oder Walking Tour? Walking Tour. Habe ich mir fast gedacht. Ich glaube, man hat auch ganz gut gesehen bei den Fragen, du kombinierst das eine gerne mit dem anderen, ohne das andere dementsprechend auszuschließen. Vielen Dank für diese wunderbaren, schnellen Antworten von dir. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal irgendwie beide ein bisschen frisch und schauen dann mal, was die Hauptstadt noch so zu bieten hat.